I don't Hier geht es, die Ego, mir, Zeig deine Muskeln, zeig mir, dass nichts an dir hängt. Bei dieses Fahrrad für mich, trink dein Sport. Trink, mach es leer, fahr nach mehr Eddie de Ige mit dem Telemark. Und Qualimiro OLD an der Longe von Simone Trevel und hier Trevel, Deutschland. Deutschland. Das war von meinem Team sehr, sehr gut der Auftakt. Nationenpreis, der Preis der Sparkasse, die Mannschaftswertung für das Weltfest des Wintersports, dem Tio Aachen 2019. Deutschland 1 führt mit 27,445. Jetzt der zweite Einzelvoltisch ihrer. Feliciano an der Longe von Lars Hansen und Aachen. Auf geht es für die zweiten. Hier kommt Julian Wilfling, Deutschland.